Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die Welpe und ich bin euch zurück zu bei Tales of Vesperia, die Definitive Edition. In der letzten Folge haben wir uns von Hallo bis hin zu Sofias geschlagen. Da hinten sind noch Pilze und irgendwie so was, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Wie man sehen kann, da ist eine Schlacht am Toben. Also, <lacht> wenn man das schlachten nennen kann. Und hey, das ist sogar ein gibt noch. Und wir ein bisschen auf. Wir müssen nach sofias um Estels retten, Alexei zu besiegen, die Welt zu retten und also was. Während Flynn sich um einige Monster kümmert, die uns den Weg versperren wollten. Und ja, alle im selben brot Zurück bin ich ja nicht schon zu schnell hingegangen, ne? okay dann gehen wir mal rein und gucken mal, ob wir was gebacken kriegen. Hier wird schon schief gehen, sondern ja nur voll der tödliche Nebel hier überall anscheinend. Hübig uh... war nicht der Tatum, もうさっきからドキドキしっぱなし。手つないでていい was ich um die sorgen und so die leute in der unterstadt <lacht> schwäche zeigen jetzt ihr seid doch normal gegner oder also schwache normal gegner die draußen ja ne krank okay ach sind, sind die viecher die ich im Dings bekämpft habe nicht bekämpft aber gesehen habe hallo magisches auge sucht die ganze zeit heiliger trank ich brauche so magisches auge ein also hießen ja auch glaube ich am strand die ich letztens nicht gefunden habe im letzten part ja und die sind mir so begegnet und ja ich meine das sind alles die ganzen monster die schon hier vorher rumgelaufen sind nur als halt stärker ne? ähm, die kippen irgendwie um also Ich nicht vergessen, dass ich 5 Angriffe einsetzen kann. 1, 2, 3, 4, 5. mit drei Angriffen so ich habe Und ja, heil einem das ist auch gut. weil du bist zu weit weg, man okay zu spät <lacht> er hat die ganze zeit immer nur es kraft heißt ne? also wir hätten das noch mal in den namen geben sollen finde ich Estelle's kraft <lacht> 暗く Okay, ich nehme an, zur Unterstadt können wir nicht mehr ne? komischen Pflanzen. Sind, wissen wir überhaupt nicht, was in der Unterstadt vor sich geht. Das raten die sind die, die sich in die Monster verwandelt haben. Ne? Pass auf, das ist wie ein Tales of Biseria am Anfang. Spoiler, also war am Anfang, also nicht so viel Spoiler, würde ich sagen. Das wäre jetzt irgendwie ihre eigenen Freunde abgeschlachtet und gedacht hat, da wären einfach nur Monster zum dämon geworden ist ein gott hätte für sehr jetzt ganz schön dunkel so jetzt wo ich da nachdenke natürlich wieder am boden da kann ich treffen oder jemand natürlich schlag auf die eingesetzt weil der bild war gerade ein bisschen verschwommen oh also, für mit Juri sind die Kämpfe allgemein sehr viel einfacher. Eine Überraschung! Und spielt den Auftragler und die Kämpfe sind einfacher. Gut, jetzt haben wir noch keine Probleme. Juri hat sich verändert. Such okay. Äh ich habe immer noch Mutters Andenken im Inventar. Ich habe so ein Gefühl, ich wird vielleicht einsetzen müssen irgendwann mal. jetzt wo ja nachher wird ja bedeuten, dass wir irgendwann mal gegen es kämpfen müssen oder so, aber das hoffe ich ja nicht, ne? Ja, vielleicht schafft der alexei sie irgendwann zu kontrollieren oder irgendwie so sowas, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Macht er das überhaupt? der no, Trick ist immer bei sich. Ja, da kann man einsetzen, ne? Aber geht nicht weg, ne? ja, sich zu heilen kann man das machen. Ne? Vielleicht muss ich da mal irgendwann einsetzen. Kampf gegen Alexei oder so, weil nicht. nicht ich bin gleich tot. Okay, ich scheine aber keine neuen Gegenstände und so zu bekommen. Ne? Nö. auge, dass man das könnte neu sein. klein ich treffe nicht ja, wolf er krank oh gott ich bin gerade im heil ist noch durchgekommen gut hat er gerade noch jemanden gerufen da waren nur noch drei Ne ich habe mich nur die ganze zeit die teuren Angriffe sitzen sagt er während der direkt zwei Angriffe rausballert. hat kriegen die gegner aber ganz schön schnell down. Wie sieht mit kochen aus hier vertrauenswürdig ich bin der Königin. Ich bin der Königin. muss noch ein bisschen alles klar okay kriegen nur neue Monster die ganze Zeit ich glaube das sind alles die Monster jedoch doch Nähe von Saphirs rumlaufen nur als stärker und Buntbär sie wurden hochgepowert durch diesen Nebel wollte ich nicht. Ah, wollte ich auch nicht. Nicht näher kommen. nachher die Bernie waren voll lahmen, genau. Laufen die ganze Zeit irgendwie weg oder gehen die ganze Zeit weg. Da bist du nicht. Ja, langsam kriegst du gute Auswahl an Angriffen, die mir in der situation helfen können, finde ich. okay elektrik voller presse ich habe euch mal alle kann den angriff nicht außerhalb des kampfes einsetzen Carol kann seinen heil angriff außerhalb des kampfes einsetzen ich kann irgendwie nicht mein schutzfeld einsetzen also noch besser irgendwie als sehr gut als irgendwie Nice Halshauer so zu verballern finde ich die ritterrauferei das kämpfen so schnell hat man nur staubwolken da sieht er hat schon wieder irgendwie so... Ja schon wieder so semi-finaler Kampf hier. Davon gibt es irgendwie voll viele immer. Denkst du immer, du bist gerade im finalen Kampf, in irgendein Teils aufspielen, dann kommt noch irgendein... weil nicht, 30, 40 Spielstunden oder so. Ja, wir können dadurch einfach, also jetzt nicht so dick, die Gitarre. Ich glaube, Petty wird noch eher da, wo wäre es eigentlich größer Petty oder Carol. sie kann 赤毛相当は schnell. Eigentlich abreda ging noch voll schnell. Good, haben wir mal sehen wartet er jetzt schon direkt da drin schloss sophias ich hätte noch gern speicherpunkt ein wenn es geht mit da keine forderung stellen oder so aber irgendwie doch Oh Gott. so <lacht> komme 悪い今 ich auch. Okay, das war zu stehen. じゃ Na gut ich erinnere mich schon voll wie an Tales of Grace F, wo wir, ich weiß nicht mehr, wie der Onkel von Richard hieß hier. und auch in so einen ähnlichen. Jetzt erinnert mich also recht an Tales of Grace F, das ist genauso gleicher Aufbau. haben mich Grace hm. Äh, okay. Wie nach. Du machst dich mehr so okay. Mir scheint jedes Schloss irgendwie gleich aufgebaut zu sein, teils auf spielen immer so riesige Gänge und dann. Okay. War Manchmal waren wir nicht schon mal hier drin irgendwie. War ja nicht, war nicht juri mal hier im Gefängnis. Hi, tschüss. Nein, ich dachte, ich kann da rein. ihr ja, piss er, aber ich muss ja sowieso gegen die kämpfen. Einmal mindestens. Da jetzt mit die alle drei noch analysieren, ehrlich. So, ich habe einen Bischof gesehen, der von auf uns zugeht. Okay, ja Bischof, wenn der Computer diesen Angriff einsetzt, dann. Einfach eiskalt so hoch runter hoch runter tief niedrig und was weiß ich. War gut gemacht Au. nicht anfassen. Hm. War sehr gut. War sehr gute Angriff Rita. Nein der ist schon runtergefallen. Wow. wirklich einfach kaputt und meine Axt. Krankenschwester wird hätte Wir haben doch neiler hier, ja Alter. Die haut einfach eins nach dem anderen aus ey. Ich glaube, ich, glaub ich habe sie ja auch irgendwie so Dingen gegeben mit so schnell zaubern kann hing die ganze zeit schon in meinem inventar um <lacht> eine frage ist natürlich wo ich jetzt wieder hin muss ne? also hier wahrscheinlich nicht mehr da werden wir haben mal drin ne? ganz am anfang in den ersten folgen der zweiten folge glaube ich erst da habe ich noch probleme gehabt mit diesen ein transformator bogen 1 alpha und mondschutz cool nach da war Zelle, wo raven früher drin war Oder transformator bogen alpha ich glaube den habe ich sogar aber nicht und mondschutz den habe ich leider schon habe Ich nur ein für Estelle, wenn sie uns wieder hoffentlich in die Gruppe kommt, Wir sind schon eine ganze Weile nicht mehr in unsere Gruppe das ist ausgerechnet. Unsere Heilerin, ey. stell dir mal vor, ich würde die Xbox 360-Version spielen, ne? wo Patty nicht im Team ist. Dann hätte ich wen als Heiler Raven mit seinen magischen Pfeil, Liebes Pfeil, wie man hieß. Wer kann ein bisschen heilen, juri kann mit seinen Schutzfeld heilen. Jetzt sind jetzt nicht wirklich sauber Flynn kann heilen, aber der ist ja auch nicht immer Teil des Teams. Oh, das war schon so lange. Okay, also ich nehme, ich nehme an, ich kann jetzt hier jetzt so lang gehen, weil er ja schon sagt da oben. man da oben ist richtig. Oh, hier war ich schon was rings vielleicht der Macht über den Himmel Wenn alle acht Flügel ausgebreitet sind. Erscheint über den Kind des Vollmunds ein Kreis aus Licht, damit sich die vierte Tür öffnen. Kreis aus Licht Wenn alle acht Flügel ausgebreitet sind. Hat es Alex darauf abgesehen, was auch immer das sein mag. Oh, ich weiß noch, wie ich am Anfang ja voll Probleme hatte, ne? Muss man ganz kurz gucken. Kam Schwierigkeit auf schwer immer noch. Weil ich weiß noch, wie ich damals echt Probleme hatte hier mit den gegnern die haben echt weh getan noch damals. Oh, Nae. Nanda? bist du noch mal? Ich hab's vergessen. Das ist こっちのセリフじゃ。Und その <lacht> 出口<笑> <罰も何も。俺>、<笑> frag mich die ganze Zeit. Wer soll denn hier eine Strafe geben? ist doch gar nicht da. Oh ja, Raven, Schwan. Oh. 尊敬本当。<repeat> <repeat> <repeat> 元団長格下を見なかったかはえ、我々は Verdammt. auch schwärmen. So, die Unterstadt ist sicher Gut. hier sind noch eine. Ich wollte schon sagen. Ich, ich sehe nur typ den typen bisher ja. Körde okay. hat uh ich dachte mir werden nur ein haufen verlierer abgesehen von dir und Flynn. Äh, ich war überrascht als ich merkte dass viele von ihnen wirklich rückgrat haben hm. also jeder muss essen um seine kraft zurück zu reden, vor allem in diesen zeiten wie dieser was auch immer passieren mag das ist jetzt nach wie vor ein restaurant Jetzt eine große stunde gekommen hm. falls du schwere zeiten durch kannst du immer mit, äh, mit mir alter frau darüber reden so kann ich mir bei für dich für alles revenge, was du für uns getan hast. Ich dachte, wir würden ein großes Reise antreten. Da musste das hier alles passieren. Ich glaube, ich werde meine Zeit vor allem damit beginnen, meinen neuen Freund nach seinem Reiseerlebnissen zu fragen. Ich habe auf unserer Flucht hier irgendwo meine Brille verloren. du hast das Gewissen. Jetzt die Brille. Ich habe ein ziemliches dafür, Talent dafür, Dinge zu verlieren. Wie ärgerlich, die Ritter, das war noch die, die dich belästigten oder ich war staunt dass ich merkte, wie nett sie weg sind. Ich dann denke, dass ist lisa eine Prinzessin jetzt. Jetzt muss ich wohl ihre Hoheit lese sagen, sie hat schon immer so etwas edles an sich. Das erinnert mich irgendwie an meine Großmutter. Es mag zwar nicht viel, sein, aber es ist mir gelungen, mit meinen Waren und um zu, zu entkommen. Okay, cool. Das ist wahrscheinlich nichts Besonderes, ne? aber pff, doch hat dann mal eiskalt hier voll die geilen Sachen. Vitalität 2 sehr gut manns Okay. ist halt irgendeine besondere Persönlichkeit man In Feiern ist auch jemand, da ist hannemann Deswegen. Ich meine, das ist nicht mal besonderes. Aber du hast Vitalität endlich mal. Gut. Dein Hund hat nämlich schon mehr AP als du. Deswegen habe ich mich schon gefragt. Peter hat schon irgendwie 4500 HP oder so. Uh, Luftschritt Kombo kaufen und noch jemand. auch für wen habe ich den jetzt noch gekauft? Uh, uh, oh. Für dich. Oh, cool. hm. Muss immer noch irgendwann schaffen, ja, Mystic als einzusetzen. Ich habe Sorge, für die werden wir nicht im Laufe des Spiels sehen. So, ähm. du brauchst ein Gold niemand braucht das ich kaufe trotzdem ein ihr braucht die Klamotten so fehlverteidigung aber M Verteidigung unter ja das ist gut hm. ja das ist auch gut und die habe ich schon letztens du hast schon Goldhelm Goldreif Goldhelm Gold auch ich sehe nichts bei Grünes gut und jetzt kommen wir eher zu Rüstungen ist Prinzenschutz warum können wir für sie Sachen kaufen ich kaufe mal einfach eine hm. aber auch noch nicht kaufen Heiliger Mantel, so den haben wir, den haben wir noch nicht. Man kann ich mir so Asbach-Klamotten noch holen. So, ähm. ja, das hier, ne? Ne, war noch, du, ne? ne doch hier. Ja. Gott, wahrscheinlich kann ich wieder Sachen synthetisieren, ne? Aber wird wahrscheinlich schon wieder vollzeit fressen. Goldene Stiefel hier wir noch nicht ein bisschen essen, aber schon dabei sind. Aber wow, wir können viel essen kaufen, glaube ich. wäre ich hoffe, mal, irgendwann kriegen wir irgendwie so einen Shop, irgendwie wo wir alles kaufen können. Einfach da so, sieht es hier aus. Hm hallo mannstab ich glaube da sind neue sachen gekommen. Äh, den habe ich, ich habe keinen doppelten deswegen 1 a ah, ok äh, als halt. nee, so viele neue sachen kann man gar nicht herstellen glaube ich Gut, gut hey, das ist neu, aber niemand kann das ausrüsten. Faust ist hier Haben wir schon Eine große Tasche Metallhalsband? Haben wir schon? Haben wir schon? Aber nicht kann ich nicht herstellen. Aber jetzt hier aus. Ich nehme an, wir sind. Gut, gerade gerüstet. Ich stelle mir jetzt einfach wie sie her, so. Ja, wir haben jetzt eine neue Axt. Hm, also ich überlasse euch unsere Restung nur zu ungern, aber wir werden diese Schuld begleichen. Ich hoffe eine provisorische Waffenstillstand aus, aber sobald das hier vorbei ist, werden wir dich holen. Lass uns auf dich, halt den Kommandanten auf. Das Kommandant Alexia das Schloss übernahm, war ich unsicher, ob ich ihm folgen soll oder nicht. Jetzt weiß ich nicht, was ich gut daran getan habe um Leitland äh, lebron zu glauben. So, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Jetzt möchte ich halte X nach arkan Art oder höher. Da so, kann ich mich auch irgendwo hier hochheilen oder so. Äh, ich also. was Curry nicht schlecht. Okay, cool ist auch etwas curry einfach etwas curry gegessen dann sind wir schon wieder voll ausgezeichnet ich sollte vielleicht mal speichern einfach nur so zur sicherheit mal weiß ja nie und dann gehen wir weiter gucken was wir noch so finden in diesem schloss ich muss noch mal eine sache nach und dann geht es auch weiter äh, Kampf. Oh auch ich da und zwar Okay, rechts einmal brauche so zwei Balken mit links drei Balken. Er vier gegen gegnerische Angriffe im Mond. Also, ich sollte ich am besten dort einsetzen vier Balken. Okay, dann drücke ich nach oben und dann setze ich mystik ein so. Kann ich wahrscheinlich nur einen im Kampf oder so raushauen, weil halt voll schwer, ne? Aber trotzdem, so meine Frage ist: Jetzt kann ich jetzt zu den anderen Orten gehen, das ist ein neues wie ich sehe. gerade geh weg. Jetzt kann ich hier lang. Frage ist: Noch wo muss ich lange? Ne? Da komme ich wahrscheinlich mehr zum Anfang ne? oder auch nicht. hat ich hätte von da runterklettern können. Ach, hier hat immer wieder. er muss ich ja nicht lang. So, hier müssen wir wieder ganz am Anfang sein, ne? Pass auf. Aha. Ich bin so gut. Ich bin so gut. K -O T. Äh, ich meine G U -T. So. Der da Graf das Ring vielleicht der Macht über den Himmel, wenn zwei Flügelpaare ausgeweist sind, wird sie im gleisenden Strahl des Lichts bitterlich weinen, damit die zweite Tür öffnen. Ich hab so das Gefühl, weil das hat irgendwas mit der Stelle zu tun, ne? weil Kind des Vollmonds hat da hat die eine Statue gesagt. Ich habe so das Gefühl, das hat irgendwie so was zu tun, mit weiß weiß also nicht ob Boss Post oder irgendwie so was, aber ja, nicht ist Zimmer. Die Dinger sind alle miteinander verbunden, aber nein. Ich habe so das Gefühl, spätestens wenn wir die, äh, nein, spätestens wenn man das Kolosseum ja tacklen werden mit jedem Charakter, werden wir die mystik Arts alle mal sehen. Also von daher bedeutet eigentlich nur eine frage der zeit ne? ich dann irgendwann mehr fähigkeiten habe also nicht aber ich habe keinen combo plus mehr weil ich eine andere waffe hat war anscheinend in der waffe drin okay, das habe ich jetzt nicht so auf dem schirm gehabt die ganze Zeit backer backer backer da willst du backer, backer, backer da so sagen ok haben sich erhöht lebensbonus hat sich aktiviert so ich tue jetzt doch immer wieder hier im kreis auf eine erde ich bin nicht irre war irgendwo ein speicherpunkt noch ich frage mich, wenn ich die truhen jetzt hier nicht aufgemacht hätte ganz am Anfang, ob jetzt hier andere Sachen drin gewesen wären. Einige Rollenspiele machen das, einige feine Fans Spiele haben das, glaube ich, gemacht. Was? Also zwei verschiedene? mordschuld ich Level sind ja eigentlich alle 48. Level 50. Ich hoffe wir sind gut gewappnet für folgende Bosse. Das sind doch exakt die gleichen Bücher. In die Fresse. Der ist gesprungen. Der ist super. Okay. Oh. irgendwann wird der Tag kommen, weil ich überall, wo meine Angriffe sind, aber ein ja damals so. Ey. Das Problem ist, ich dann ja immer neue angeführt und dann tue ich die wieder alle verteilen, natürlich wieder irgendwas ändern, dann finde ich irgendwie ein Angriff, der passt in diese Kombination irgendwie besser, in diese Tastenkombination. Deswegen, ja, muss ich mal erst bis zum Ende des Spiels warten. Dass ich das gebacken kriege Kann ich mal ganz kurz hoch, so für umsonst, ne? Ja oh ich müsste da jetzt mal langsam mit mit hier das gemeistert haben. Ne, ne, immer noch nicht. Warum? Da kommt ein Speicherpunkt, da weiß ich noch. Ja. Speichern wir mal hier. Weil warum nicht? Okay. Schießt in den Rücken. Jetzt auch wieder im Kreis, ne? ich. also nicht. Konnten wir überhaupt schon mal an einigen Orten hier hingehen? So in die Richtung ha. Ich brauche nicht weiter kämpfen. Ich bin schon stark genug. Sämtlich was geregelt kriegen, ja, im Part. Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit wieder kämpfe, dann geht das nicht. Das sieht schon wichtig aus was geht was geht das ja war ist raum ne? verschlossen auch man warte mal auch oh, hallo hier waren wir auch schon mal jetzt bin ich hier im kreis gelaufen ne? gut alles klar muss ja noch mal checken, ne? Wer weiß, vielleicht hätte ja hier eine Truhe oder so auf mich gewartet. Weiß man ja nicht. Jetzt wei wann weiß es nicht? Wann weiß es nicht? Du. Gut, dann nicht waren Wir müssen da runter. So, bis jetzt sieht ja noch alles bekannt aus, obwohl hier sieht irgendwie alles gleich aus ich muss jetzt nicht sehen soll gott nach jetzt bin ich hier Boah. jetzt bin ich vollkommen verwirrt wo ich gerade bin Ja, ich wäre schon am ende des kreises hier gelandet okay ich nehme an wir haben schon mal alles hier mal erkundet so vielleicht ein zwei neue orte das hier sieht neu aus doch gott. Oh gott die können mich schon wieder die sehen mich schon wieder ja, das hier sieht auf jeden fall neu aus dieser ort muss oh, sie auf der Bahn, ist dabei dass ja der kaiserlichen ich wohl hier platziert kaputt machen ah, äh, zeit der nach verwendung zeit der unmöglichkeit nach verwendung um 50 prozent nach verwendung von watt zaubern <lacht> Er steht irgendwie nicht durch was. Ich nehme an, durch Zauber, aber er steht irgendwie da nicht. Ja, dieser große Thronraum, der sieht ein bisschen verdächtig aus. Ich nehme an, das ist der Thronraum da vorne, ne? Ich mag so ein Layout von diesen Schlössern nicht. immer so riesig, und diese alles gleich aus. Hier sind Thronen, das ist gut. vagabund plus 1. Und 15.000 galt wenn drei Flügelpaare ausgeweist sind, wird ihr ebenbild im gesprungenen halben Spiegel erscheinen. Erst dann wird sich jetzt die, die dritte Tür öffnen. Okay, ich glaube, das hatte ich aber ja schon. vagabund gebunden, ne? ja, direkt. ich bekomme oder ja, war plus eins habe ich schon. Hier, ich habe ein so Gefühl, diese Statuen sehen irgendwie irgendwas was alexei mit selber vor hat oder es also so Foreshadowing für irgendeinen optionalen boss oder so Hätte wir vielleicht irgendwann mal bekämpfen müssen mal schauen sie nicht so haben wir ja genau gleich wieder einen raum mit der statue und zwei truhen das hat so ein gigantisches monster sollte mal hier Limitrunk und Brecher wollen. Noch ein Bogen, ich habe doch gerade erst einen neuen gefunden. schmelzziegel Eternor. Hm. das Mal besser was Wenn die Frau der kleinen Flügel in die Fenster ist, sanft lächelt, wird sich die erste Tür öffnen. Okay. Muss also so was von irgendwann noch mal hin und die alle untersuchen und weiß nicht. Ich nehme an, alles alles hier, weil nicht ich, ich tendiere eher so dazu, dass hier als vorstellung ist für Alexays Plan. Der will irgendwie Flügel. Weil die vierte Statue, mit der vierten Tür hat ja irgendwie gesagt, Kind des Vollmonds es das heißt, gibt da draußen irgendwo noch ein Kind des vollmonds wir irgendwann weil ich kaputt ein bisschen optional postmäßig oder irgendwie sowas. so was zwei Thronen, aber niemand ist hier ja. Alexei, klingt nicht gut. Ich kann mich sehr vage erinnern, dich schon mal gesehen zu haben. え ja, gut, aber erst mal die da, öffnen, ne? Okay, okay. Jetzt stehen ja natürlich Leute, das ist klar. Geistarm, no. ja, das kenne ich. Das habe ich, ich schon mal einsetzen können. Steht da einfach so ein, dann finde ich hier natürlich das Zeichen eines ist das Zeichen eines von reduziert die Zeit für einen Zauber etwas von ist. Da ist eine Anspielung an Tales of the Abyss, weil da hießen Magier Phonisten, wenn ich mich irre. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Gewann des Elsten das ist für Rita, aber sie hat schon bessere Sachen. Alle haben irgendwie so Mondsachen irgendwie oder irgendwie nicht. Mondschutz, Mondgewand. Okay, zwei haben. <lacht> Boah. Na was? Aber ich würde sagen, wenn jetzt hier Estelle nicht weit entfernt ist, dann würde ich mal sagen, wir gehen ja mal beenden dem part kann ich ein zelt einsetzen wenn ich wollte warum nicht kann man die nicht an Speicherpunkten einsetzen egal würde ich sagen ich bin part hier ich hoffe euch hat der part gefallen wenn ja das doch bitte ein like ein abo und einen kommentar und den kanal weiter zu helfen dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn es weitergeht mit tales of vesperia ich bedanke mich als zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge